Ah, okay. Jetzt sagt ihr mir vier, wie kann ich denn nur ein Schmelzofen bauen? Wenn du einmal nochmal rechts klick drauf, ne links. Jetzt habe ich, hab ich alle gebaut! <lacht> Herein, herausfließen. Dampf fließt aus der Dampfausgangsverbindung, aha. Tipps und Tricks, äh, ja ist okay. Was, was mache ich jetzt hier genau? So, du siehst ja jetzt die wunderschöne Welt, mit äh, dem Mausrad kannst du rein und rauszoomen. Mhm. Ja, laufen kannst du ja auch schon, ich sehe wunderbar, du lernst sehr schnell. Mhm. Ja. Äh, Inventar kannst du normalerweise mit, mit E. Ne, mit E. Ja, mit E, dann hast du da so ein Handwerk. Mhm. Das sind die verschiedenen Items, die man so erstellen kann. Und Das, heißt, das erste ist einfach Logistik, der zweite Produktion, dann Zwischenprodukte und Kampf. Mhm. So, äh, Minimal solltest du das Spiel ja schon kennen, wenn du ein paar Folgen geschaut hast. Ich, ich werde es mir auf jeden Fall nochmal angucken, jetzt die nächsten okay. Tage. Äh, es gibt ein paar Gegner, dafür braucht man halt Kampf irgendwann. Genau. Ja, aber jetzt kannst du anfangen, noch nicht. Was du jetzt erstmal machen kannst, ist in zwei. Teil Eisenspitzhacke. Eine Eisenspitzhacke Eisen und ein paar Bäumchen aufbauen. Um Holz zu haben. Wenn ich da einmal draufklick, wird die gemacht. Aber wann ist die in meinem jo. Event, da? Die, sobald die fertig gecraftet ist, die, ist sie automatisch da wohl ah. Die ist unten rechts im Eck. Siehst die? Jetzt will ich irgendwas platzieren. <lacht> wie mache ich das denn weg? hast jetzt den... Okay, du hast das in der Hand. Ja. Da? Ja, dann äh, unten einfach in der Taskleiste, dort wo du jetzt so eine schwarze Hand siehst, einfach drücken. Unten irgendwo. Okay, wie baue ich einen Baum ab? Ja, du gehst dahin und du machst rechts nochmal, weil rechte, noch mal rechte hm. Okay. Also, ja. So, jetzt haben wir ein bisschen Holz, dann gehen wir jetzt Ressourcen suchen. Na, noch ein bisschen mehr Holz. Okay. Ach so, das war mit rechts und linker Maustaste gemeint, oder wie? Ja. Okay. Wie gesagt, ich von einem anderen Spiel kenne ich es halt andersrum, aber... Das ist zufälligerweise mit M beginnt. Ja. Warum bist du schon weg? Willst du keinen Baumstamm einsammeln? Ich habe schon 62 Rohölzer. Was ist <lacht> denn das? Wenn du das Inventar öffnest. Und in dein Inventar ja, und 72. Ja, komm, reicht. Moment, ich mache hier noch ein bisschen Rodung. Ja, dann mache Und übrigens, wenn du mich mal wieder verlieren solltest, du kannst mit M. Die Minimap öffnen und dann siehst du einen roten Punkt, da bist du und einen gelben Punkt, da bin ich. Das bist du. Ja, genau. Und ich bin hier mhm. oben schon bei der kohle mhm. Ja, hier ist einfach Du müsstest in der, in der Leiste unten haben so ein beförderten, beförderter Erzförderer, wer ja schon einer hier steht. Ja. Und ein Ofen. Ja. Ja, okay. Dann. Ach ja, noch ein kleiner Tipp, drück einmal Alt, die Alt-Taste. Äh. Die neben ja der Tasche links Ah, dann siehst du, dass da Kohle drin ist Genau, das äh, erspart mal ein, die Einiges So, okay. komm mal hier rüber Hier oben beim Eisen hm? Was ist das? Kupfer? Kupfer, das okay. Kupfer ja. Hier oben ist Eisen, dann kannst du jetzt anfangen einfach deinen Förder Erzförderer platzieren Wenn du den in der Hand hast, mit R kannst du ein bisschen, oder auch wenn er platziert ist, mit R kannst du einfach auch drehen Okay. Du siehst einen gelben Pfeil, das ist dort, wo da du Da muss eine Holzkiste kommen. hin. Eine Holzkiste oder du kannst auch direkt einen Ofen einstellen. Ah, okay, warte. Muss der in einem bestimmten Eingang sein? Dort, wo der gelbe Pfeil halt ist. Denn du siehst, wenn du Alt drückst. Ja, <lacht> ja, ja, ich habe Alt gedrückt. So, jetzt passt, okay. oder? Jo. Jetzt kommen in beide Maschinen einfach ein bisschen Kohle rein. Wie machst du das jetzt nochmal genau? Ja, du öffnest das äh, Menü von den Items mit wohl wahrscheinlich auch dann Mit Link. linker Maustaste. Ja, mit Maustaste öffnest einfach das Menü von den Maschinen und du siehst... Ja. Aha. Perfekt. Oh nur mal irgendwo eine Kiste machen wo wir einfach jetzt zu Anfang, die ressourcen reinschmeißen damit wir etwas schneller vorankommen wenn einer was hat bauen will kannst du mir zum beispiel jetzt das eisen geben das du gerade eingesammelt hast okay danke für ich mach noch mal das gleiche wie da oben für äh, die für das Cooper, ja, ja und dann hole ich mal die anderen was da noch drin sind man kann die ja beschleunigen mit Backups und alles. Beschleunigen mit Backups? Ja oder? Oder ist das nicht Factorio? Wie meinst du mit Backups? Hä? Ah! Du nicht verstehen! Neu! Ich nicht verstehe. Dass die ähm, Maschinen Backups kriegen, dass sie zum Beispiel schneller sind oder so. es gibt später schnellere Maschinen. Und wenn man. wenn wir bis elektrische Öfen haben, dann kannst du den auch noch Upgrades reinhauen. Aber Backups. Ja, es kann ja sein, dass ich es verwechsle. Alles gut. Ja, kann sein. Wie genau macht man so einen Förderer? Warte, ich, ich versuche das jetzt mal selber. Jo. Braucht es nur Eisenerz? Äh, das braucht nur Eisen. Ja. Heizkessel, Dampfmaschine, Beförderer. Und wenn du, ein, wenn du die Ressourcen dafür hast, dann machst einfach einen Klick. Drauf Fließband, Greifarm, Rohr. Okay, warte mal. Das ist ein befeuerter Heizförderer, oder? Ne, Erzförderer. Genau. Nicht genug Komponenten. Ja, dann äh, guck mal, ich was ich brauche drei Zahnräder und ein Schmelzofen. Ja, Schmelzofen braucht ein bisschen Stein. Ich habe hier gerade schon Stein hier in. In die Kiste gelegt. Hey, wo hast du Stein her? Ja? Da äh, links ist so ein mini kleines Steinvorkommen. Ah, okay. Jetzt sagte mir vier. Wie kann ich denn nur ein Schmelzofen bauen? Wenn du einmal nochmal rechts klick drauf, ne links. Jetzt habe ich alle. Rechts oder links? Jetzt habe ich alles. alle gebaut. <lacht> äh, bei mir ist rechts klick alle. So, kleiner Schnitt. Ja. Ähm... Was hast du jetzt... Uh. Äh, welche Taste hast du jetzt gedrückt gehabt? Äh... Rechtsklick für alles. Rechtsklick. Ja, dann... Äh, mit Rechtsklick machst du 5 Items und mit Linksklick machst du 1. Ja. Ich stelle jetzt mal hier noch einen auf. Uh. Ja. Und dann kriegst du davor. Es ja, wäre vielleicht nicht schlechter. Ja. Also gibt es auch wieder ins ist die Kiste finde ich unter Logistik. Gibt's jetzt auch schon Feinde? Ganz zu Anfang noch nicht, ne? So. Wo sind sie noch, da schlafen sie noch. Ja, also ganz zu Anfang äh, sieht sich das vielleicht noch ein bisschen, weil wir noch nicht so viele Möglichkeiten haben, noch nicht erstmal eine Grundlage aufbauen müssen, aber irgendwann wird es dann spannender. Soll ich noch ein paar Dinger bauen, Öfen und alles? Ja, ja. Das schadet nie. So, wie mache ich denn ein Eisenzahnrad? Also ah, Eisenzahnrad. Wenn du jetzt äh, was willst, machen jetzt. Noch ein Erd. Ja, äh, ja, noch ein Förderer. Ähm, da steht ja zum Beispiel, du brauchst drei Eisenplatten, drei z Eisenzahnräder und einen Schmelzofen. Genau. Der macht, der macht das alles automatisch, wenn du einfach nur einmal auf den Förderer draufklickst. Ah, ich könnte jetzt vier Förderer bauen. Soll ich zwei bauen? Ja, versuch mal zwei zu machen. Okay, ich habe zwei gebaut. Wo soll ich die denn hinsetzen? Ähm, stell noch einen hier unten. Mach beide auf, auf das Eisen rum. Beide auf. aufs Eisen? Ja. Okay. Soll ich die jetzt irgendwie nebeneinander platzieren? Macht das viel Sinn? Ich setze jetzt hier einfach dann so. Ja. Guck. Muss ich da jetzt jedes Mal einen Ofen hinsetzen? Theoretisch ja. Das sind Ofen okay. Huch. Also so ist richtig. Ja. Wird das äh, Ding auch irgendwann mal kleiner? Kleiner? Das weniger Platz braucht, oder wie meinst äh, ne, das Vorkommen wird es irgendwann mal kleiner? Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel mal äh, die, den Mauszeiger auf den Erzförderer drauf hältst, dann siehst ganz unten, auf der, also auf der rechten Seite kommt so ein Pop-up und da siehst ja. ganz unten davon erwartete Ressourcen. Ah, okay. Zum Beispiel hier ist jetzt 12k, das heißt da sind etwa 12.000 Eisen unter dem unter drunter, dem und wenn der die aufgebaut ja. hat, dann ist halt nichts mehr da. Ah, okay. Verstehe. Also ja, die Ressourcen sind limitiert und wenn wir ein Erzvorkommen komplett aufgebraucht haben, dann müssen wir alles umbauen. Umziehen. Okay. Ja. Aber äh, das sind hier schon mal gute Erzvorkommen, da brauchen wir lange, bis die wir die aufgebraucht haben. Das heißt, hier können wir erstmal einiges machen. Jo. So. Ich stelle mich doch nicht so blöd an, oder? Ja, geht mal. Äh, ein bisschen Kupf. Ich nehme mal die Platten hier es, raus. Es wäre natürlich nicht schlecht auch äh, Kohle unten beim Kupfer zu haben. <lacht> das würde helfen. Hm. Brauchen wir viel Kupfer? Soll ich nochmal einen Förderer bauen? Nee, das reicht. Da sind ja noch 43 drin. So. Ähm.